weil es der Raum ist, wo Menschen zusammenkommen sollen, das Volk zusammenkommen soll. Entschuldigung, sind Sie nicht auf Okto gewesen? Ich glaube, ich habe Sie da gesehen. Ich jetzt die WU auschecken. Boom! Vorbereitungen für den großen Okto-Dreh mit dem Social Media Experten. Hallo, wir sind von Octo. Ich bin, bin die, <lacht> die <lacht> Normal Kat. <wieder> <lacht> Aber ich das wäre gegangen. Sonja, Sonja, ich also ich Hallo, wir sind von Octo. Ich bin die Sonja und ich bin die Kathi. Und wir machen gleich ein Interview mit Martin über Social Media und YouTube. Yay! Bis Jetzt geht's gleich los. <lacht> genau, Liebes Snapchat, ich muss mich entschuldigen, meine Interviewpartnerinnen, Kati und Sonja, sind keine Kids. Sie sind Frauen. Was war mein heutiger Dreh mit der Octocrew? Danke, dass ihr da wart. Es war sehr lustig und ich bin schon gespannt, was dabei rauskommt. Falls ich euch gefragt habt, was ich heute so gemacht habe, ich habe Montagswitze aufgezeichnet und mein Video über Public Viewing fertig gemacht. Kommt heute mal. Hi, ich habe mir bei euch ein ernstes Wort zu sprechen. Shit. Das muss ich nochmal machen. Hi, ich hab ein neues Video online. Fußball, Public Queuing, Barrierefreiheit. Check it out, MabacherTV, YouTube. The power is back. Okay, what the fuck? Neuwein? Herrlich, Neuwahlen? Alle wahlberechtigten Menschen, die mir hier auf Snapchat zuschauen, bitte seid's nicht blöd, geht's wieder wählen, aber wenn's beschissen ist und wählt's grün. Oh. What? Oh, no. Ich glaube, mit diesem Filter kann ich am besten ausdrücken, wie glücklich ich gerade darüber bin, dass jemand gefragt hat, wann mein Witz am Samstag kommt. Zur Erklärung, mein Montagswitz kam vorige Woche schon am Samstag, weil ich es vergeigt habe, und es fällt den Leuten auf. Hinter diesen Mauern entsteht dieser feine Sound. Hallo Leute, das hier ist kein Raumschiff, nein, es wird die neue Hauptzentrale des ÖRM-PC. Echt mega basic, das Teil. Wenn die fertig sind, muss ich unbedingt mal einen Accessibility-Check machen. Sehr geil. Am formel sonntag bin ich in ein kleines Formelfahrzeug gestolpert. Mit professionellen das Rennteam der TU testet das heißt hier Elektroflitzer. Ziemlich cooler Scheiß. Ich liebe Wien. Gerade noch ein 1 auto und hier ein Videodreh. Einfach genial.